Heute zeige ich euch, wie man Waffeln herstellt. Dazu benötigen wir 125 Gramm Butter, 75 Gramm Zucker, ein Esslöffel Rum, drei Eier, die sind hier bereits getrennt, 125 Gramm Mehl, 125 Gramm Speisestärke, wer davon ein bisschen weniger nimmt, kann natürlich auch ein bisschen Hafer nehmen, dann Backpulver, ein Päckchen Vanillezucker und in etwa 1,8 Liter Milch. Als erstes wird in der einen Schüssel das Eiweiß schaumig geschlagen und nach etwa zwei Minuten Rühren wird die Hälfte des Zuckers dazugegeben. In die andere Schüssel wird dann die Butter gegeben, sowie der Rest vom Zucker und der Vanillezucker. Dann wird alles miteinander vermengt. Im Anschluss daran wird das Eigelb unter die Butterzuckermasse gehoben. Dann wird das Mehl, die Speisestärke und das Backpulver durch ein Mehlsieb zu der Buttermasse gesiebt. Wer Hafer verwenden möchte, kann den an dieser Stelle hinzufügen. Danach wird die Milch unter den Teig gerührt. Als nächstes wird der Rum sowie der vorhin aufgeschlagene Eischnee unter die Masse gehoben und das Ganze nochmal kurz verrührt. Fürs erste ist der Teig fertig. Nachdem das Waffeleisen aufgeheizt wurde, wird es kurz mit Butter oder Öl eingefettet. Dann wird der Teig mit Hilfe eines Eisportionierers in die Mitte des Waffeleisens gegeben und das Waffeleisen geschlossen. Wenn die Lampe von Rot auf Grün springt, ist die Waffel fertig und das Waffeleisen kann geöffnet werden. Die Waffel kann nun auf eine Platte gelegt werden und mit Puderzucker dekoriert werden. Viel Spaß beim Nachmachen!